Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gucken wir uns das Warzone Live Event zum Reveal von COD Cold War an. Es war wirklich ein insanes Event, wir mussten Aufgaben erledigen, aber das seht ihr jetzt selbst. Viel Spaß mit einem etwas längeren Video und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Let's go, Kenne die Geschichte auf Verdansk, rein. Ich bin pumped, Hype ist da. Loi, Loi! was passiert was passiert hier das sind die ganzen bunker schwarz Was? Schritte zur Freiheit? Wie Schritte zur Freiheit? Ich bin richtig confused gerade. Was passiert hier? Schritte zur Freiheit. Werden einem die Waffen weggenommen oder was passiert? Es laggt. Ich hätte gerade richtig laggt. -Kills oh nein, schade. X 4 3, 2. Die Musik? Was passiert hier? Amistik. LOL huh? AMISTIKAN Das wird alles durchgestrichen. Was passiert hier? Daumen nach oben, Bruder. Könnt ihr auch gerne auf dem Video da lassen, falls euch gefällt. Hm. Tensiert. Der, der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Das ist Schritt eins. Töten und erbeuten Sie für Infos. Five, five, seven, two, Was? Ich geh mal noch rüber. 55721. Five, five, Sichern Sie den Schlüssel erbeuten töten und erbeuten sie für Infos. 55721. Passiert irgendwas da hinten bei der Rakete? Irgendwas passiert hier gerade. Respawnt man? Wenn ich ausrüstung. Ja man respawned. Sammeln sie den Kartencode. Okay. <lacht> Was alle Ziele im Einsatzgebiet eliminieren? Ich hab. Ich hab irgendwas aufgesammelt. Shootcrack. Was? Ich bin richtig verwirrt gerade. Sind meine Waffen jetzt weg? Nee, hä? Schritte zur Freiheit. Munition, was? Junge, was ist das denn? Sleiht er mich schon wieder? Ja, tut er. Ich will mich mit irgendeinem verbinden. Mit dem da oben oder so. Was? das? Wieso ist alles zensiert? Da unten. War das kein Headshot? Bitte was? Ich bin richtig verwirrt gerade. Ich bin übel verwirrt. Sammeln Sie den Kartencode. Wo ist der? Emblem. Okay. Ich anscheinend nicht gehen. Mann, das ist doch... Ich weiß nicht, was ich machen muss. Irgendeinen Kartencode muss ich sammeln. Gibt es noch einen Bunker, der nicht geöffnet ist? Weil am Anfang kam noch 557 Tupan oder so. So ja ähnlich. Der Feind nähert sich, ja. Ausgelöscht? Hat er irgendwas? Nee. Danach sichern sie den Schlüssel. Ich blick nicht mehr durch, ne? Er steht da einfach rum. Der andere Buddy shootet noch mal schön. Zwei Kills noch. Oder so ähnlich. Der Feind, der Tot. Da muss ich jetzt den... Arktisch abstrakt. Okay, was? Da muss ich jetzt den Code für einen sacken oder was? Also ich muss jetzt da hinten sammeln oder was? Hä? Wuh. Hat nicht zurecht, nicht ohne Grund den Namen. Ja doch. War schon ein bisschen weird. Ich lande jetzt wieder da, wo ich gestorben bin. Sammle mein eigenen Ding ein. Was schon eingesammelt wurde. Null. Da liegt noch eins. Eingesammelt. Einen noch. Kommt, ein Kartencode noch. Alter, das ist ja richtig nice gemacht. Ich habe kein C4. Why? Alles zensiert und so. Da ist noch ein Code. Gib mir den, bitte, bitte, bitte. Dann habe ich fünf. Ja. Kartencode gesichert. Sichern, sichern Sie den Schlüssel. Da hinten! Bruder! Emblem freigeschalten. Alle Waffen. Guck, oh, warte mal, das ist hinten. Ist das Bunker 10? Nee, das ist. Das ist doch Safe-Bunker wie Sie. Sichern Sie den Schlüssel, klacken Sie den Kartencode, führen Sie die Waffen. Kriegt man jetzt Waffen aus Cold War oder was schon? Die dazu gepatcht wurden irgendwie in dem verschlüsselten. Das Quad sieht doch auch ganz an. Ach, ich bin confused. Merkt man vielleicht, das wird wahrscheinlich auch ein längeres Video. Was, Bruder? Fahr, Bruder. Lass mich doch fahren! Ich will einfach nur nach da hinten hin. So schnell wie möglich. Ich weiß allerdings nicht, was der schnellste Weg ist. Das war schon schnell, würde ich sagen. Da war schon gerade das Finn-LMG. Das wird auch im Mit-Season-Update... Uh, wow. Oh Gott! Oder, nee, nee, nee, nee, nee, Oder nee. bitte nicht, bitte nicht. Ich will einfach nur dahin. Das Finn LMG wurde im Mid-Season-Update Mid dazu gepatcht. Kurz noch ein paar Infos zwischendurch. Null. Rüber. Komm. Ein richtiger Wettlauf. Aber das ist. Da läuft eine Zeit runter, was? Ist das nur, ist der Schlüssel nur für mich oder wird der Schlüssel allen angezeigt? Also ich meine, dass jeder so seinen eigenen Schlüssel hat. Knacken Sie den Kartencode. Ich bin da drin richtig schlecht, sowas zu lösen, ne? Junge, diese Bäumstämme. Bäumstämme, genau, Baumstimme. Uh, wow, Scheiße. Entschuldigung jetzt schon mal Entschuldigung, falls ich irgendwie anfange zu fluchen. <lacht> Aber sieben Minuten, was soll ich denn, Wie soll ich denn sieben Minuten? Oh, zwei Kills. Aber den Anfang hat man schon in einem Instagram Teaser gesehen. Ich habe sogar drei Kills. Crisis? <lacht> ja, das hat man auch schon in einem Instagram Teaser, glaube ich, gesehen. Der Zug! Die ist aber nicht auf dem Zug, oder? Was fährt hier jetzt der Zug lang? Hey Bruder, der ist da drin. Feinde landen im Einsatzgebiet. Leute, ich will, ich will mit euch Team. Oder nein? Ich will hier einfach nur rein. Nimm den Schlüssel. Klacken Sie den Kartencode. Wie den Kartencode. Öffnen Sie das Lager. Da. Wo kommt er denn her? Er kämpft darum rüber da. Finden sie den Kartencode. Ne, knacken sie den Kartencode. Kiste? Seit wann ist die Herdplatte da an? Ich glaube, ich bin einfach nur verwirrt gerade. Und das sowieso sind hier irgendwo Zahlen? Oh, mein Gott, es laggt. Finden Sie den Code. Ich durchsuche jetzt jede Ecke von dem Haus. Beziehungsweise jede Ecke. Alter, die Musik ist so geil. Die Musik ballert. Ich hoffe, die ist nicht zu laut. <lacht> die Steckdosen. Ich hoffe, die Musik ist wirklich nicht zu laut. Ansonsten ist es ein bisschen schlecht. es ist safe hier drin. Da, wo man uns am wenigsten erwarten. Ja. Code, Missionsinfo. Führen Sie die Waffen. Wie führen Sie die Waffen? War da noch was drin? Ta Testmuster, Talisman freigeschalten. Lokalisieren Sie die Waffen. Koordinaten auf der Karte. I6. I6. I6, was I -6. ist denn auf I6. Wie soll ich denn jetzt von hier rechts? Aber ich, ähm... Nee, ich markiere mir den Heli erstmal. Dann muss ich darüber. Waffenbauplan. Koordinaten auf der Karte i 6. Drei Minuten noch. Ich bin... Oh. Was? Bitte, ich will diesen Heli haben. Um dann darüber zu kommen. Wenn da jetzt einer campt. Dann flieg ich halt darüber. <lacht> GrabWert kenne ich mich aus. Denn hier ist die Leiter. Schön tief liegen. Waffenbauplan. Also ich habe schon Talisman und Emblem und so freigeschalten. Jetzt kriege ich einen Waffenbauplan. Für welche Waffe denn? Welche Waffe ist denn Cold War bezogen? Und wie wollen die bitte das Spiel jetzt revealen? Ich muss nach I6. Das ist I6, oder? Oder lass es doch. I6, da drüben, ja. Führen sie die Waffe. Eine Minute 47, Was? Wo könnte das denn bei i6 sein? Jetzt betrete ich i6. Da oben drin. War das da oben drin? Nein. Ab, oder? Da vorne. Sprint, Junge. Sprint. 50 Sekunden. Hallo. Leute, das ist... Wie heißt der Typ? Übertragung. Knacken Sie... Bauplan frei... DMR. Schweinebucht. Knacken Sie den Kartencode. Übertragung. Muss jetzt safe noch irgendwo hin. Es war keine gute Idee, den Heli zu schrotten. Ascension. 7. 15. 1. 2. Kannst schnell ein Bild machen. 19. 7. 25. 6. 13. 6. 7. 15. 14. Ich hab grad so viel. LOL! LOL, LOL, LOL, Das Gas breitet sich. Was? Oh mein Gott, Trailer. Ich oh, nee. Das kennt man schon. Zum Stadion in Sicherheit. Du wirst nicht überleben. Aktive Maßnahmen. Demoralisierung, Destabilisierung, Krise, Normalisierung. A slow process, which we call active active. Oh mein Gott, ist das geil gemacht. Demoralisation. Oh mein Gott. Foreign relations. Hier ist richtig. Krise. Hier komme ich drüber. Normalisation. 48 Sekunden. Das kennt man schon irgendwo her. Hier oben kommt man auch rein, oder? Nein, kommt man nicht. Nein. Neue History. Oder sei dazu verdammt, sie zu wiederholen. Oh mein Gott. Ich hab so Gänsehaut, ne? Closer and closer. Ich hab so Gänsehaut gerade. LOL, New Glam! New Glam! Black Ops Code War. Das sah so nice aus. Dieser Krieg war eine lüge Jahre des Blutvergießens. Nur oh, um die Front eines geraden zu zünden, der seit Jahrzehnten gehart. Alter! Rakete auf Zuf. Was? Und du? Da, da war gerade ein Jukla. Jukla. Ein nuklearer Konflikt wäre für die Menschheit das Ende. Wir wünschen uns eine friedlichere Welt. Wir haben Informationen erhalten, dass der sowjetische Agent Perseus im Spiel ist. Wenn er aktiv ist, passiert ist etwas Story, Großes. Etwas, das den Kalten Krieg auf den Kopf stellen wird. Dann suchen wir den Scheißkerl! So was? Alter, ist das ist insane? Real? Ja, Sir, das nehmen wir stark an. Geben Sie Mr. Adler, was immer er will. Reggie. Alter, richtiges helfen Was? Das ist okay, ja mal... ja, Oh Gott. Alter, das sieht auch... Bruder, cool das, das sieht nice aus. Komm, ich es weg auf Cold War. 13. November. Open Beta, Early Access, Priority Digital, Copy and Game. Ja. Woods. Wenn jetzt noch was in Warzone passiert, dann... Das gehört aber nicht dazu, oder? Es gab da noch keine Minigun. Oder? Worldwide Multiplayer review 9. September. Das was auch mit dem heutigen Video. Ist jetzt ein bisschen länger geworden. Fast eine halbe Stunde. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Falls ja, lasst gerne eine Bewertung da. Und wir sehen uns nächste Woche beim letzten The Last of Us 2 Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.